Heute bei strahlendem Sonnenschein. Eigentlich wollte ich kein Video machen, aber ich glaube, das wäre eine Sünde. Deswegen kommt mit. Vielleicht wird es ein bisschen kürzer als gewohnt. Aber bestimmt leider geil. Eigentlich ist es gut zum Gehen. Aber ganz schön windig. Und dementsprechend trotzdem ein bisschen ungemütlich. Die Sonne spitzelt schon über den Grat. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber und ja, Blick Richtung Kaiser und zu Ali und Nico runter. Grad erreicht. Panorama jetzt natürlich noch geiler. Und hier sehen wir unseren Gipfel. Rechts davon der kleine Rettenstein. Dann raus Gruber. und großer Rettenstein. Und das ist dann die Aussicht vom Gipfel aus, bevor es auch direkt in die Abfahrt reingeht. Wow, so toll. Das war schon gut. Super. Oh Mann. Wow. Ihm hat es auch gefallen, jetzt wow. tut er nur so. Ga. Leider weg, letzte Abfahrt ruft. Und was wir heute schon alles erlebt haben, geht eher auf keine dicke Kuh. <lacht> also erst hatten wir einen Nervenzusammenbruch von mir, weil ich bei den Fotos gefühlt nicht unterstützt werde. Ali war dann krank, weil er so lange warten musste und nichts davon wusste. Und zum Schluss hat sich Nikos Bindung aufgelöst. Wollen wir mal hoffen, dass die jetzt hilft. Und jetzt löst sich... Ja, stimmt. Und das löst sich leider auch schon komplett, das tief, Das ist eigentlich göttlich, aber irgendwie... Heute ist ein bisschen verhext. Ja. Aber da ist der Schnee schon Tonne.